Und damit, hallo meine Pokefreunde und Pokenenten, zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Äh, falls ihr euch fragt, wieso ich wieder in Azure City bin und nicht in Orania City. Das liegt daran, dass ich ja gesagt habe, wir machen Mio Glitch. Ich steht auch im Titel, denn wir machen den heute. Und, äh, ja, so gesehen wird das jetzt ein kleinen Guide sein, wie man den Glitch vorführt. Und ja, als erstes hatte man hier im Pokémon Center äh, seine Pokémon Hallen, damit man... Falls man wieder stirbt, also, wir wissen ja, wenn man stirbt, dann landet man da in dem Pokémon-Center, wo man zuletzt gesaved hat, bis es zu selbst geheilt hat. Und man sollte auf jeden Fall hier in Azura City heilen. Also, machen wir mal eben. So, fertig. Absolut, ein bisschen gespeedet. Das geht übrigens in allen Versionen, Pokémon Blau, Pokémon Rot und Pokémon Gelb. Und auch auf dem originalen Game Boy. Also nicht nur Emulator, so wie ich jetzt gerade, geht überall. Was wir dafür tun müssen, ist jetzt erstmal auf der Route zu gehen. Auf die Route. Hier. Ich weiß nicht, wie die Route heißt. Auf jeden Fall hier sind wir in der Nagelbrücke. Und dann gehen wir hier durch und durch und durch. Und dann brauchen wir einmal diesen Trainer da unten. Den sieht man jetzt gerade nicht. Diesen Trainer brauchen wir. Den dürfte noch nicht besiegt sein. Deshalb habe ich den auch noch nicht besiegt. Alter. Dann braucht ihr einen Abra. Oder halt irgendein Pokémon, was Teleport schräg schräg fliegen kann. Fliegen haben wir jetzt so früh im Spiel noch gar nicht. Also, ähm, wahrscheinlich ein Abra, weil das kann der Teleport. Und das gibt's hier direkt im Gras. Also, das werde ich gleich mal fangen. Ich werde euch eben zeigen, welchen Trainer wir brauchen. Wir brauchen den da. Nicht den da oben, den ich eigentlich dachte, wir brauchen den da, den noch nicht besiegen. Ja. Ja, und dann werde ich eben ein Abra fangen. So, da haben wir auch ein Abra. Nur das Problem bei Abra ist, es kann nur Teleporter, also müssen wir jetzt sofort im ersten Versuch es fangen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe ganz normale poké nur. Ja, mal hoffen. Und das war's. Und weg ist es. Gut, dann würde ich sagen, dann fange ich jetzt wirklich eins. Ich wollte mir eben zeigen, dass es auch hier gibt. Also ja. So, da bin ich wieder. Ich habe einen Abra gefangen. Direkt im zweiten Versuch. <lacht> ja, klar. Abra wurde gefangen Fabra ein neuer Eintrag im den Pokédex den werde ich mal eben vorlesen weil ich mach das mal Let's Play eigentlich immer Dieses Pokémon kann Gedanken lesen droht ihm Gefahr, so teleportiert es sich in Sicherheit äh nein wir brauchen keinen Spitznamen für ihn auf jeden Fall haben wir das jetzt das ist ganz wichtig ich würde sagen, man kann auch jetzt eigentlich speichern gehen okay, hier an die Stelle und speichern oder Safe State geht eigentlich auch. Ich glaube, ich mache sogar jetzt mal eben ein Safe State. So. Okay, dann würde ich sagen, was ihr machen müsst. Ihr müsst direkt, wenn ihr bei ihm seid, drücken. Sofort Start. So. Jetzt würde er, eigentlich, er jetzt eigentlich zu uns laufen und gegen uns kämpfen. Aber da wir gerade im Champion sind, haben wir einfach keinen Bock. Und wir benutzen jetzt unser Pokémon, Abra und Teleporter. In das letzte Pokémon Center zurückkehren. Ja. Jetzt wird er eigentlich mit uns kämpfen, aber wir fliegen weg. Wir teleportieren uns, wie auch immer. Jetzt ist das Spiel sehr verwirrt, denn jetzt denkt das Spiel, wir sind im Kampf, aber wir sind ja eigentlich nicht im Kampf. Ähm, man merkt daran, dass äh, Glück jetzt, Glitch jetzt funktioniert hat, da welche ich jetzt stark drücke, dass es nicht funktioniert. Man kann Start nicht drücken. Ja. Und ähm, das bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal ganz gechillt nach oben. Kann könnt keinen Schaden drücken. Geht einfach jetzt mal zurück zu dem Trainer, den ich euch gezeigt habe, den wir noch nicht besiegen dürfen. Den besiegen wir jetzt mal eben. Das ist ein tolles Spiel. Voll mit Glitches. Das ist doch toll. Auf jeden Fall, was ihr aber beachten müsst, erstens nicht den falschen Gegner, sonst kommt ein ganz anderes Pokémon. Zweitens, darf, ihr dürft nicht so äh, durchrennen, sonst stürzt das Spiel ab. Oder es funktioniert nicht, der Glitch. Ihr müsst ihn mindestens ein, äh, ein Feld laufen lassen. Ich gehe jetzt mal auf äh, Sicherheit, dass ich ganz nach oben gehe. Ihr muss auf euch zulaufen können, sonst funktioniert es nicht. Ich habe ihn noch rein, er mit meinem Papa auf der MSN. Eine Party besucht Das freut mich nicht, denn das wird mich nicht. Ich werde nicht besiegen. Teenager hat nämlich ein Fleckmon. Und das ist ganz wichtig, wenn man gegen einen Fleckmon kämpft. Äh, am besten haben wir aber ein anderes Pokémon. Und was, äh, ja, Skrote. Ich würde sagen, ich spiele den Kampf mal eben vor. Aber das wollen wir eh nicht sehen. Oh, ist verwirrt. Oh, Mann. Okay, haben wir gewonnen. Und das war's auch schon. Ich bin nicht sauer. Ja, das freut mich. So. Was wir jetzt machen, wir fliegen zurück, mit Apropos, wir teleportieren uns zurück, das sagen wir so, wir teleportieren uns zurück ins Pokémon Center. Wir haben irgendwelche Buchstaben an unseren Füßen und jetzt sind wir wieder hier. Wir können jetzt wieder Startmenü ganz normal wieder aktivieren. Was wir jetzt machen, wir gehen einfach wieder auf die Brücke und dann passiert Magic, passt auf. Ich gehe ganz normal, ich mache nichts. Boom! Ich habe nichts gedrückt. Ich schwöre auf alles, was ich besitze. Ich habe nichts gedrückt. Startmenü Daumen einfach auf. Jetzt drücke ich mal B. Boom. Ein Pokémon-Kampf. Was könnte das sein? Klar, ein Mew. Und so kriegt man ein Mew und Pokémon. Blau, rot und gelb. Wenn ich gelb, gelb spielen würde, dann sehr Mew richtig hässlich aus. Und Blau sieht dann auch noch gut aus. Und rot natürlich auch. Das Schwierige ist nur. Miu zu fangen und ich glaube, er mache ich auch eben ein Safe-State. Also ja. Safe State. Gut. Weil es ist schon ein bisschen schwierig, Miu zu fangen. Obwohl, ja, doch, Satz ist eigentlich schon okay. Rangneb machen wir eben. Es könnte ein bisschen schwierig sein, Miu zu bekommen. Einfach, oh Gott. Ich habe erstmal überlegt, ob Miu unser äh, äh, VMS-Gabe sein soll, aber nee. Volltreffer, uh, das ist gut, das ist gut. Jetzt bukeball. Jetzt hoffen, dass es reingeht. Und und ja, ja. First try. Wunderbar. Miu wurde gefangen. Ja, so bekommt man ein Miu. Äh, normalerweise hat man früher Miu mit ähm, also durch ein Event bekommen. Das glaube ich nur in Japan oder so. Auf jeden Fall durch ein Event könnte man das rübertauschen. Also hat Nintendo das für euch rübergetauscht auf euer Account und dann hatte ihr ein Miu. Miu neue Art. Viele Experten bezweifeln die Existenz dieses Pokémon. Nur wenige Personen haben es gesehen. Und wir haben es gefangen. Wollen wir einen Spitznamen geben? Nee, komm. brauchen wir nicht. Gut. Und, ähm, kleinen... Ich kann mal noch irgendwas sagen. Und zwar, falls irgendwelche Nebenwirkungen sein sollten, was wahrscheinlich nicht ist, aber bei manchen Glitches gibt es mehr Nebenwirkungen. Je behebt, ihr bewegt. Ich schaut einfach im Pokédex, irgendeinen Eintrag an, irgendwas... Fertig. Und dann ist alles wieder normal. Ja, nur so mal gesagt. Dann ja, heil ich mal eben ein Pokémon. Sechs Pokémon haben wir jetzt im Team, aber gut. Gut, Abra werde ich jetzt mal raustun. Ich würde aber sagen, Mio mache ich mal eben. Lass ich aber drin, nur einfach so aus Spaß. Ist er witzig, oder nicht? Will PC. Das ist eigentlich unser PC, ist aber egal. Ablegen ab. ablegen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich ablege. <lacht> ähm, ich glaube ich lege aber so wirklich Mio ab. Obwohl, soll ich Mio ablegen? Ich weiß es nicht, soll ich's machen? Äh, ja, komm. Ist wirklich ein Mio. Schaltet nicht eure Spiel oder irgendwas. Es funktioniert überall. Alles logisch. Nur in den Remakes funktioniert es nicht. Ist aber auch klar. Das ist eine andere Engine und so. Äh, ja, wir wollen noch Spiel speichern. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir treffen uns gleich wieder in Orania City. So, da sind wir auch wieder in Or Orania City. Oder Orania heißt sie, glaube ich, ja. Äh, ich habe extra jetzt gerade nicht, ähm, unser Ticket abgegeben fürs Fahrrad. Einfach weil ich es erst nach dem Schiff machen will. Auf der MSN. das heißt MSN, glaube ich. Zumindest Menschen heißt es so. Ich nenne es doch so MSN Und nicht NS Anne, wie ich es früher immer genannt habe. Wo ist die eigentlich? Müsste hier eigentlich irgendwo sein. Vielleicht ist sie da hinten. Okay, ja, wahrscheinlich ist Ja, hier ist sie. Können wir schon eine von hinten lesen? Ja. Hafen von Oran City. Ja. Da hinten können wir nicht weiterkommen. Also da ist eine Route. Aber da werden wir noch nicht hingehen. Das machen wir nach dem Schiff. Also nach der dritten Arena. Also ja. Schiff, willkommen. Guten Tag. Diese MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Oh. Okay. Darf ich einfach durch? Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Mike zeigt das Bootsticket. Großartig. Willkommen auf der MSA. Und rein da. Oder erstmal speichern. Ich weiß nicht. So, okay. So. Einfach, einfach so speichern. Och ja. So, jetzt sind wir auf dem Schiff. Oh ja. Guten Morgen. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehen sich nach einem Kampf. Er hätte fast den Satz verkackt, aber naja. Okay. Gehen wir mal ran. Oh, guten Tag, Mister. Ach, sie wollen kämpfen. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Ist keine Familie oder was? Spaß. Gentlemen! Ein kann. Okay. Ach stimmt, ich habe Satze. Satz, also übrigens, ich habe es habe für ein Level erreicht, 26 ist jetzt. Und ja, sollte auf jeden Fall das wieder wieder austauschen, also das wechseln. Ist aber auch nur logisch bei Fukado. Ah nee, bitte keine Verbrennung. Okay gut. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob Kaka oder Blutstrahl stärker ist. wir sehen, beides killt ihn. Also juckt es nicht, aber es ja endlich wieder 14. Vukano. Mhm. Haben, haben wir schon gesehen. Gut, besiegt. Oh, weh, verloren. Das siehst du richtig. Ich glaube, man kann sich sogar ins Bett legen und dann heilen, oder? Oder ging das die Remake? Ich weiß es nicht genau. Ne, hier gibt nichts. Nur in den Kampf. Ich weiß nicht mal, ob man sich hier überhaupt speichern kann, aber man kann, glaube ich, immer raus und rein. Ich bin mir nicht sicher. Du wirst auch kämpfen? Okay. Du Rotznase! Was fällt dir ein? Ach so, ich bin einfach so in sein Zimmer reingegangen. Dann ja, gut. Ein Kämpfer gegen mich anscheinend ist es friedlich, ohne Kämpfe klären. Ein Nidoran männlich! Mit einem Giftstachel, der BB ich habe schon lange kein Pokémon gespielt. Vielleicht sieht man, merkt man das auch. Ich habe ein paar von meinen Folgen geschaut, damit ich ein bisschen reinkomme wieder. Und ja, ich glaube, es hilft doch. Hat irgendwas mit meinem Mikro ist, ob ich zu leise oder zu laut bin, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann können wir können auch gerne ein paar Themen in die Kommentare schreiben. Die werde ich dann hier beantworten. Also, fra also nicht Fragen, sondern Themen. Das also beides geht auch, aber... Man kann nicht sie hier ein bisschen zu nehmen. Ähm, ein weibliches Miduran. Okay. Ich werde nur speeden, wenn beim einen Trainer das gleiche Pokémon kommt, weil das hat man ja schon gesehen. Und das finde ich dann persönlich langweilig, wenn man nochmal den gleichen Kampf sieht. Nicht langweilig. Ja. Gut, da haben wir es auch. Und, äh, ja. Patrick Level 23! Nice, läuft. Aha, okay. Mist, du bist ganz schön gut! Das weiß ich. Ja, also die Räume sind einfach alle Copy and Paste. Mit anderen Trainern. Ist schade. Remake ist das viel besser gemacht. Oh okay. hi. Steward, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ich bin nicht Steward. Es tut mir leid, Lady. Ich bin nicht Steward. Oh, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll Ich reise immer mit Knuddel auf. Knuddel, Knuddel Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was ich mal sagen soll Also ja Moin moin, du Landratte Ich bin der Steward auf diesem Kahn Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast Verdammt, gesprächig bist du aber nicht Naja, eigentlich schon, aber unser Charakter nicht. Du bist kämpfen? Ja. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Die Göre mit zwei Pokémon. Ein Taubsi. Unzählige Pokémon sind zwei für sie. Okay. Ein Taubsi, was man überall finden kann. Hier geht es dann mal ran. Ein rucksack kommt da raus. raue da ich nen Geo Ge Ge raus oh ist das Sandwirbel. nice die Kugel die Rolling Kugel ist wieder da boom came in like a wreck okay das wäre ein bisschen cringy Ach, was kommen hab ich eigentlich Heiltränke ich glaube nicht Shit. Dang. Oh Gott, oh Volltreffer, oh ne. Was? Nein! Ich brauche. Äh, äh, äh. Nein! Supertrank. Ich habe nur Supertränke. Okay, RIP. Muss ich benutzen. Muss ich. Was hätte ich denn sonst machen? Ich dachte eigentlich, man kann sich hier irgendwo heilen, wenn man ein Bett kriegt oder so. Aber anscheinend ist es nicht so. Ich weiß nicht, ob man wieder vom Schiff raus kann. Ich kann es ja gleich mal ausprobieren. ja ich probiere das gleich mal aus, wenn ich hier fertig bin. Denke ich mal. Ach, komm Nidoran. Ja, komm, ich wechsle. Glaube ich, oder? Ja, komm Pateks. Das war's. Das waren echt viele Pokémon. Die. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Das glaube ich. Jetzt glaube ich sie nicht mehr. Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Ja. Kann man so sagen, ne? Ja? Ein Teenager möchte kämpfen. Oh, das haben wir doch schon. Ja, ja. Bam, bam. Bam. Oh, Level 15! Nice! Gift, Bruder! Ich bin stolz auf dich. Satz wird übrigens unser abfacker pokémon mit Giftpuder und alles. Wow, du bist cool. Ach, wirklich? Wir machen eine große Weltreise. Okay, schon wieder. TM08. Oh, ob sich das gelohnt hat? Wir werden es jetzt sehen. Ist das eine gute TM? Es ist. Body Slam. Äh, kann ich nicht benutzen, glaube ich. Nee. Ich kann das niemandem geben. Wie soll es geben? Ehrlich, wie soll es geben? Hier ist der letzte Raum? Dann mach ich den letzten Raum noch eben. Hallo! Psst! Ich bin ein geheimer Geheimagent! Sorry! Ich verfolge das, die Rocket! Psst! <lacht> sorry! Die Rocket ist hier drauf? Oder? Was ist hier los? Na, auf jeden Fall! Haben wir die Passagiere jetzt ein bisschen belästigt. Ist doch toll! Ach, können wir jetzt einfach raus? Geht das? Anscheinend. Na ja, gut, ich hab nichts gegen, ne? Geh ich eben heilen. Ein bisschen Vorsprung muss leider sein, sonst ist das Spiel sehr langweilig. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr. Gut, dann gehen wir wieder aufs Schiff. Machen noch ein, zwei Kämpfe und dann war es mit der Folge. Jetzt bin ich wieder Sagen, wir gehen hier erstmal hier lang. Das ist auch eine Treppe. Wollt sich das hin? Ich will noch mal eben gucken, wo mich das hinführt, ob ich das ob das zum Ende für weil ich kenne die teilweise aus, also zumindest nee, okay. Gut, dann werden wir hier weitermachen. Muss man immer nachschauen. Äh, 15 und Sanders 15. Hm. Egal. Hm, guten Tag. Bam, bam. Wartet doch mal. Lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Oh, danke für den Tipp. Dann benutze ich natürlich Saatze. Damit wir ein bisschen trainieren. Boah, wie sieht der denn aus? Ach, das ist ein Angler. Das sah ja ganz anders aus auf dem Bild. Das ist ja das Blöde. Auf den Sprites sind die ganz anders als, als in, in also im Kampf. Das ist irgendwie schade. Ach nee, das kann ja auch Giftattacken. Ach, Mann. Bitte nicht vergiftet, bitte nicht. Danke. Was? Nicht effektiv? Wut! Komm Skröte, hau raus! Naja... Ja. Oh, scheint sehr stark zu sein, das ne? Teckel. Ja, jetzt bin ich wieder... Wickelz, oh, tschüss, tschüss. Stern, du! Nee. Ein Stern, du soll es also sein? Ist nicht mehr verwirrt, das ist gut. Deckel oh, komm, bevor die Folge zu Ende ist. <lacht> Gut, dann werden wir auch in der nächsten Folge die MSN beenden. Ein Muschas. Nein, ich möchte auch nicht taufen. Spuren so, wir ein bisschen vor. So. Schwellen wie unnötig sonst Zeit. Mist. Der ist mir entwischt. Das stimmt. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt einfach nach auf links, da ist das nächste Video. Rechts ist die Playlist und oben kommt ihr auf meinem Kanal. Könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss!